Leute, was geht ab? Ah, Heute spielen wir natürlich mal wieder ein Roblox-Spiel. Und diesmal spielen wir Roblox-Doors. Ja. Let's go. Okay, wir sehen uns drinnen. Bis gleich. So Leute, da sind wir. kann man irgendwie als Person rausgehen. Da können wir nicht ich glaube, hier wird jemand jetzt. Oh. wohl hier Vielen Dank Mein Lieber. Einfach wieder öffnen. Sind wir hier irgendwas? Oh, oh. oh. oh. oh. oh. So, mal gucken, was ich hier oder Oh. Meine Maus. Es meine Maus, Alter. Was ist denn los? Alter. Okay, so. Ist hier irgendwas? Ich bin zum Schlafen. Showface. Okay. Oh, wir brauchen einen Schlüssel. Oh, jetzt. Yes. Oh, vielen Dank. Ich bin habt Spiel schon mal gespielt, nur da bin ich halt ziemlich schnell gestorben, weil jeder kennt mich, ich bin nicht gut im Spielen. Digga, stopp doch. Okay, es ist einfach nicht äh, meine Maus, sondern es sind einfach die anderen Leute. So, wir brauchen den Schlüssel. Können wir den hier? Ja, aber wir haben das hier. Können wir denn hier? Nee, wir haben gar nichts. Okay, ich verstecke mich hier drin. Okay, ich bin drin, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin drin. Kommt jetzt hier irgendwas? Kommt jetzt hier irgendwas? Nee. Gut, geil, dann war alles umsonst. Macht natürlich auch immer Spaß. Okay, nice. Money, money, I'll take it. Ich glaube, wir müssen uns hier immer noch. Ja, hier. Hier müssen wir uns jetzt gleich in den Schrank verstecken. Endlich, oder? Oder? Oder? Ne. Okay. Wissen wir nicht? Ich kann mich halt nicht mehr so gut daran erinnern. Deswegen. Weiß ich nicht mehr. Wo ist ein Schrank, hier ist ein Schrank. Ich gehe rein. Ich bin drinne. Irgendwas passiert? Nein, ja, natürlich nicht. <lacht> Gut, wir sehen uns bei der nächsten Tür. Digga, wie soll man das spielen, ja? Ich bin gerannt, ich wollte zum Schrank rennen und dann kommt auf einmal so ein... Wie soll man das machen? Oh, so, ja? Wie soll man das machen? Wenn er wollte ich wollte gerade in den Schrank rennen, weil mich schon irgend so ein anderes Monster aus der Wand gekommen ist und dann so gemacht hat. Und dann wollte ich noch in den Schrank rennen, damit ich nicht damit ich nicht äh, sterbe oder sonst was. Ey, das ist nicht wahr. Ja. kann kann man Nee. Für zwei Roboter ich mir das nicht. Mann, das ist doch nicht deren Ernst. Es gibt nur noch Wurstsalat und... Ja, es gibt nur noch Wurstsalat, aber wo, wo bist du? Wo bist du? Das bist nicht du. Und das hier... Wurstsalat oder... Nie? Ja. Okay, jetzt kann man so oder so nicht mehr reviven lobby. lobby so unmöglich. was hätte ich machen sollen wir sehen uns wenn wir wieder im spiel sind so wir sind wieder dort angekommen wo wir waren wenn dieses ding jetzt da vorbeikommt und ich nochmal killt ich habe ich habe eine rebirth hier oben sieht man. Warum? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Oh, oh. War gar nicht. Oh, gar nicht. Also. Hmm. So, das ist das Level. Das ist das Level. Ich muss hier schnell rein. Ich muss hier schnell rein. Schnell, schnell, schnell. Rein, rein, rein. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Okay, wir sind drinnen, wir sind drinnen, wir sind drinnen, wir sind safe, wir sind safe, wir sind safe. Wir sind safe. Wir sind safe. Oder? Oh. Okay. Ich gehe jetzt einfach an jeden Schrank. Just, just, just to be safe. Just to be safe. Da nochmal ein paar Münzen gesammelt. Just to be safe. Oh, richtig, richtig Gold haben wir jetzt hier gerade gefunden. Ich habe mir, äh, bei the way, auch noch mal Vitamine geholt. Das heißt, falls ich irgendwie Schaden bekommen sollte. Alter, wir machen hier gerade richtig viel Mann. Guck mal, guck mal, 200, 200, 200. So, ich gehe hier wieder rein. Okay, gut, Passiert nichts. Ja, ist noch? Okay, let's go. Let's zu dem go. Hier ist wieder so ein Licht. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich direkt in den Schrank. Bin ich bin drinnen. Ich ah, bin drinnen. nein. Kommt jetzt hier irgendwie irgendwas? Weil da war irgendwie so ein Licht. Oh, oder es geht hier oben los. Vielleicht. Like. Nice. Cool. Digga, können wir nicht diese eine Münze bitte nehmen? Okay, hier hoch. Okay, meine, meine, meine, meine, meine, meine Homies haben schon aufgemacht. Okay, nice. Dann schon 210... Nice. nice, Homies, Homies, Homies, Homies. Ja, was? <laughs> so. Sag's mir! Von wo kam er? Aber, 100 Millionen, ähm, ähm, Dings hier habe ich. Habe ich ja den Code eingesetzt. Und deswegen kann ich so Explore BOOM! So, wer ist jetzt hier der Krasse, hm? Wer? Jetzt kommt hier wieder so ein Kack auf Jump-Scared von hinten. Oder sonst was, ey. Die können mich mal alle. Diese Ersteller von dem Spiel können mich mal. Diese Typen von dem Spiel können mich mal. Die können mich mal alle. Ey, das ist wohl ein Scherz. Ah, hier ist wieder ein Licht. Okay, das heißt wir werden... Oh. Das war ein Bild. Oh. oh nee, das passt nicht. Das passt nicht. Das da und statt das hier. Weil ja, das hier war schon. Oh. Ah, das muss hier hin. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Das muss hier hin. Okay, und jetzt hier. Oh, ist oh, oh. wieder ein rotes Licht. Ach du Kacke. Da unten, da unten. Ich sehe es doch schon kommen. Da unten von unten kommt er. Ich sehe es doch schon kommen. Da wird hier Safe gleich auf. Der wird hier safe gleich irgendwo kommen. Geh raus, geh raus, Junge. Geh raus! Oh, okay. Ist hier irgendwas? Irgendwie oben? Hier oben? Oh, gut. ist. Glückwunsch. Was ist denn da nicht Oh, hier wird aber jetzt was kommen. Safe, ne? Ich sehe es nämlich schon. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, da vorne. Oh, oh mein Gott, habe ich mich von diesem Licht gerade da erschreckt, Alter. Ich dachte, das wäre... Hm? Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr, ich, ich, ich hab keinen Bock mehr, nee, ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock.